Wir sind die Einzigen in Deutschland und exklusiv, die diesen Bann haben. Der Partner, der mich, der mir den besorgt, der hat sieben Jahre gebraucht, um den überhaupt nach Deutschland zu kriegen. Oh, krass. Ja. Und hey schön, dass ihr mit mir am Start seid in Berlin mit Lukas und Verve Beef heute das Video. Wir werden einen Burger wirklich, ich glaube der Vielversprechens überhaupt, ich habe kein FIFA-Versprechen gehört. Eure Kommentare hier eingeblendet. Denkt dran an die Belohnung für den, der in den Kommentaren meinen bisherigen besten Burger toppt, hier die Belohnung eingeblendet. So, steigt jedes Video um 50 Euro. Wir schauen gleich, was Verve Beef sagt. Die übertreiben manchmal ein bisschen, aber die haben auch Ahnung vom Essen. Mal gucken, was die Jungs sagen. Die meinen nämlich, das ist einfach nicht zu toppen. So, und dem werden wir auf den Grund gehen, sonst werden die von mir gedifft. Lukas ist auch am Start. Wir gehen jetzt hin und wir werden jetzt Burger fetzen. So, wir sind am Start. Das Erste, was ich gerade höre von und wer will beef, der wird auf 1 gehen mit Ansage der Bürger. Safe, Deutschlandweit. Also du kannst eigentlich deine ganze Sache da schon beenden jetzt. Digger, du hast will Beef siege jetzt von oben. Aber ihr kriegt nicht meine Belohnung. Ich habe nicht Belohnung aufgesetzt. Die kriegt nicht ihr. Aber Wieso denn aber halt so nicht? die <lacht> <aber wie, lacht> Die Jungs haben Ahnung. Muss man sagen, das was die mir gezeigt haben, ist heftig. Ich habe viele Empfehlungen gekriegt, Viele waren scheiße, aber von denen die Empfehlungen waren immer heftig. Siehst du? Warte mal ab, jetzt und, hier. Und wir haben nicht nur die beiden am Start. Wir haben auch Lukas am Start. Die sind die heftig am Snacken. Das wird von mir auch noch ein Video hier geben mit Werbel Beef. Wahrscheinlich, wenn ihr mir die anderen Köstlichkeiten zeigt, ne? Ja, wir haben gerade für unseren Kanal mit ja. Lukas gedreht. Da kommt diese Folge. Und jetzt aber erstmal für dich äh, dieser sensationelle Smashburger, den es eigentlich nur Freitag hier gibt. Aber wir haben es klar gemacht, dass du ihn heute bekommen. Ja, mir hat äh, von ihm der Kollege gesagt, irgendwas mit Sterneköche hier oder so. Und die machen jetzt hier normale Kosten. Genau, das wird er dir, glaube ich, alles gleich erzählen. Das das mal er eigentlich persönlich. Ja? Ja, er kann es am besten erzählen, aber ja, hier ja. sind äh, Sterneköche. Ja, geil. Und er muss ich natürlich auch noch Lukas gebührlich äh, empfangen. Lukas, danke dir nochmal fürs Kommen. Wir haben eben schon ein Video gedreht, aber wir tun jetzt so, als wären wir uns wieder getroffen. dir fürs Kommen, wir haben uns hier getroffen. Oder? Ja, ja, ist so. Also, also, also, das beruht auch Gegenseitigkeit. Also, das hier guckt euch nur mal ganz nebenbei. Ne? Jetzt. Zack, zack. zack. Oh, oh. Das sieht auch schon saftig, knappig aus. Diese Wings. oh, das ist so eine leckere Honigbutter. Food-Freunde, jetzt macht euch gefasst. Sie sagen, es wird alles toppen. Dicker, Explo Food Explosion, Digga. Explosion. Ich verspreche Explosion. es euch. Burgersuche beendet. Oh, yeah. <lacht> Wir haben hier den Ehrenfladi am Start. Das ist mein Hallo. Mann des Vertrauens. Der macht hier ja die Burger. Hallo. Fladi, ich habe viel von dir gesehen im Internet. Irgendwie fast ja. mehr als mich selber. Krass. <lacht> und, und vor allem in den. Ich bin ja so, liebe Essen, ich lieb Leidenschaft, das ist bei mir. Und wenn ich dann so Sachen ausdrücke eben höre, wie vom Blocky, ihr seid eigentlich drei Sterne, oder? Ich, oder wir kommen drei aus der Drei-Sterne-Küche eigentlich, oh, okay. aber haben uns dann für ja. äh, den Real-Shit entschieden, Okay. gut. Oder okay. ist für unsere Crowd, sagen wir es mal so, okay. für, für die Leute, die so wie wir sind. Seid also zugänglicher. Ja genau, das zugänglicher. Keiner von meinen Freunden, von meinen Studentenfreunden mhm. oder irgendwas war jemals im Sterne-Restaurant, keiner würde jemals ja. da hingehen. Und äh, da ist es klar geworden, wir müssen zurück nach Berlin. Denkst du, ihr könnt damit genauso gut Geld verdienen, wie jetzt im drei sterne restaurant würdet ihr da arbeiten? Also, wir können damit mehr Geld verdienen äh? mit Fast Food, weil die Margen größer sind. Aber ja. mit unserem Ideal ist es gar nicht so einfach äh. gewesen. Also wir verdienen erst seit eineinhalb Jahren wirklich Kohle. So. Mhm. Wir machen jetzt einen zweiten Laden auf, wo wir nur machen. Und äh, vorher war das schon ein harter Hustle, sagen wir es mal so. Sein Grunde genommen kreieren noch. wir den McDonald's Cheeseburger ja. nach als Double ja. und machen den nur in Gut, so wie er halt sein müsste. Nur mit guten Zutaten. Nur mit guten Zutaten. Denkst du, Denks, ich würde, ich habe jetzt glaube ich acht Jahre kein McDonald's gegessen, denkst du, ich werde Backtrash haben und denken? Die Erinnerung wird auch ja? Definitiv. Definitiv. Ja. Äh, oh. denke ich schon an den ja, Du schmeckst den, äh, schmeckst den Geschmack ja. auf jeden Fall die, nur Gut. Die in von Ketchup und ja? so sind so ähnlich einfach. Nur dass es halt als selbstgemachte Zutaten sind. hier das ist unsere frittierküche ich weiß nicht ob wir die sehen die wir jetzt hier die burger oh, ich gucke guck mir alles an was die pommes angeht ja ja ist unsere belgische hier ist unsere ja ah, ja ja ja da ja drauf. Das ja ja alles, alles, alles macht selbst. Eine gute ja, gute Kartoffelkleber. genau. Hier werden dann die Pommesgerichte angerichtet, also mhm. Nasty Fries nennen wir das. Ja. Alles selbstgemacht. Eingelegte Karottenstreifen in Sesamöl, Reisessig, ja. eingelegte Zwiebeln, Guacamole, Krautsalat okay. und dann unsere 20, 15 verschiedene selbstgemachten Soßen. Ja, selbst, ja, wir ziehen auch wieder ne? Mal, also jetzt wird gerade Butter gezählt hier wir ja, ja. Ketchup. Es wird alles immer selbst gemacht. So. Alles also komplett. Lukas, ja. so von dem, was du jetzt gerade schon gehört hast, hast du schon Burger gegessen oder warst du im Lokal, wo du hast Gefühl, das Gefühl hast, ja. von der Qualität, ja. ja. nur vom Reden, ne? die Taten überzeugen ja zum Schluss, aber nur vom Reden, ob es da irgendwas rankommt, so wie er das passiert, hört sich ja, heftig ja, ne? an. Ja. Ich glaube schon, dass es, ist, es gibt schon ein paar Gegner auf dieser Welt. Ja, ja, ja. ja. Also, ja. ja das ist ja vom Hören her das Heftigste, was du gehört hast. Das ja, ja. ja. macht vom Hören auch, du merkst schon, ja. da ist ja. auch viel ein paar Auge zu im Detail so Und jemand der versucht das Beste aus einer Sache rauszuholen, wie zum Beispiel Pommes erstmal zum Fleisch zum Allerwichtigsten. Das haben wir vorhin gewolft. Es besteht aus 30% Short Rib vom F1 Wagyu aus Australien. Der Rest 70% sind ähm, Chuck Eye Roll, also Nackenrolle. Das ist eigentlich Steakfleisch. Die Händler sagen, es ist zu schade, um es durchzubraten. Und das gewolft ihr selber auch. Ja, wir wolfen selber, ja. Genau. Und dann kommen wir eigentlich zu unseren Zutaten. Das war es auch schon. Ketchup, ganz normaler. Dann nehmen wir nicht den Goldies Ketchup, sondern Heinz Ketchup, ganz klassisch. Und Senf. Da hatten wir erst so einen krassen französischen Senf. Wir haben tausendmal rumprobiert, aber wichtig am amerikanischen American äh, Mustard. Weiße Zwiebeln, die auch weiße Schale haben. Okay. Die sind am mildesten und schmecken einfach am besten roh. Und äh, das kommt dann für den Special Burger und selbst eingelegte Pickles. Hier für den Special Burger, den mache ich euch danach den Super Smash BLT. Das ist so ein bisschen die Big Mac Soße nachgeahmt. Wir machen ja sechs Burger. Also sechs Double Cheeseburger ha habe ich jetzt gehört. So. Dann äh, kommt für euch noch. Ähm, mache ich euch einen Super Smash BLT. Der ist mit geschmorten Zwiebeln, Salat, Tomate und okay. Pachetta. Im guten Speck. der einzigen in ja. Deutschland und exklusiv bleiben wir auch der ja, ja. einzigen in Deutschland, die diesen Bann haben mhm. und ähm, es kommt nicht jeder dran. Da kommt nicht jeder dran. Einige hat habe ich dafür gebraucht, um Bann nach Deutschland zu holen. Ehrlich, der Banner, der sagen. mich, der mir den besorgt, der hat sieben Jahre gebraucht, um den überhaupt nach Deutschland zu kriegen. Oh. Ja. So, also das, was ihr gleich seht, Smashburger, das ist, ich unterscheide immer zwischen zwei Varianten. Es gibt diese klassische Bewegung, wie sie jetzt die meisten Burgerläden machen, mit dicken Patties, Medium dazwischen, das ist die eine Seite. Und dann gibt es diese Oldschool-Dinger, wie McDonald's etc. Esse ich nicht, halt ich für Müll, aber das ist das Ganze gut. Die haben dieses Smashburger, maximale Röstaromen da drin. Ihr habt das eben gesehen, da bilden sich Löcher, das ist flach, das ist... Das war so wie Murkruste vom Burger und ich bin übertrieben gespannt. Unami, Digga, wirst Wer braucht denn so Medium-Fleisch? Da kein Mensch kommen. Mag ich auch, aber, aber das ist halt auch heftig. Das ist so wie früher, so wie man es von früher kennt. Mhm. Okay, Digga. Okay, let's go. Ganz kurze Geburtstagsunterbrechung, ja, ihr habt richtig gehört? Ich habe heute Geburtstag, also wo ich jetzt diese Werbung aufnehme. Und ich freue mich auch über jeden Geburtstagsgewünscht, natürlich von euch, nur ganz nebenbei. Aber kurze Unterbrechung für Z Plus. Einmal kurz so meine Standard-Supplements von denen, die ich nehme. Kreatin jeden Morgen auf leeren Magen, Aminosäuren, EAA und natürlich Eiweiß. So noch dazu reinhauen kann, Vitamin D, Omega 3, aber so das, so die Basics und ja, jetzt geht's weiter im Video. Wir beißen rein, es kommt. Holle wartet ja immer noch mit seiner Bewertung, aber ich bin gespannt. Also für mich und Zwev Beef gibt es nichts Besseres. Für Slovi wäre das ähm, die Henkers Mahlzeit. Also geben. wirklich, mit dieser Mahlzeit gehe ich von dieser Erde. Und das meine ich ernst. Ich glaube, ihr seid gespannter gerade als die Zuschauer. Mhm. Ja, <lacht> ja, ein guter Burger, was soll man sagen? Guter Burger. Das steht außer Frage. Mhm. Aber ist es auch der beste Burger, den du bis jetzt gegessen hast? Nee. Ich werde gleich meine Gedanken auf den Punkt bringen. Ohne erstmal die Bewertung, dann, dass sich Lukas seine Gedanken auf den Punkt bringt, dann werden wir unsere Bewertung mitteilen. Also ich versuche jetzt irgendwie, es ist schwer für mich alles in Worte zu fassen. Ja, schwer für mich. Ich finde es erstmal mega heftig, so diese vom von dem Fleisch. Ich glaube, da sind wir uns alle einig. Also für einen ganz kleinen Moment, es war aber wirklich nur für eine halbe Sekunde, da war es mir ein bisschen zu intensiv. Ging der aber weg, also das ist erstmal diese Millisekunde weg, weil da war wahrscheinlich einfach das, das Verhältnis von... von von Bann zu Salat etc war vielleicht gar nicht optimal. War ein mega lecker Burger, der wirklich dieses imitiert von McDonald's, das ist dieses perfekte Matching, diese Gurken und Ketchup, alles drum und dran, butterweiches Bann. Das Bann fand ich ein bisschen zu dieses, dieses, wenn man Toastbrot einfach in den Mund nimmt und dieses, dieses pure Toastbrot hat, wisst ihr? Mhm. Dieses pure Toastbrot, ich kann es nicht genau beschreiben. Dieses intensive vom Bun, das war mir zu durchdringlich. Es hörte sich zu unfair gerade die Bewertung an, ich werde sie am Schluss nochmal sagen. Die Bewertung ist deutlich besser, als sie sich eben angehört hat. Also für mich unter an Anbetracht des Ziels der Mission, dass man halt versucht den äh, McDonalds Cheeseburger zu replizieren. Auf jeden Fall Mission erfüllt, würde ich sagen. So. Ja, ja, safe. Kann man wahrscheinlich nicht besser machen. Und auch so rein technisch, wenn man alles durchgeht, Martens Potato Buns. So, da hat sich auf jeden Fall jemand Gedanken gemacht. Das war mal das Erste. Die Pickers, die waren einfach perfekter Salzgeil. So, die Gürkchen, besser hätte man sie nicht machen können. Tomaten, weiße Zwiebeln, der Senf alles perfekt ausgewählt, so einfach eine gute Strategie, dass die Burger-Hausaufgaben wurden gemacht. Sogar der American Cheese, an den wurde gedacht und nicht einfach nur Cheddar genommen. Das Patty, gute Fleischauswahl, richtig gemacht, dass das dünn gegrindet hat, um wieder maximale Kontaktfläche zum Grill zu bekommen. Aber für meinen Geschmack, aber das ist nur mein Geschmack, war es mir fast so zu dünn gesmashed. So geschmacklich Röstaromen extrem krass, so richtig intensiver Röstarom-Geschmack und Fleischgeschmack. Aber es war mich so von der Konsistenz, aber es ist nur mein persönlicher Geschmack fast schon zu crumbly. Die hat so eine leichte das hat mir gefehlt am Patty. Das ist auf hohem Niveau, weil an der Stelle bei so einer Qualität vom Burger ist es Geschmackssache. Das Matching wie ein Cheeseburger nachzumachen ist heftig. Du hast, diese, hast diesen Ketchup und dazu die Gurken, und die Soße, es ist wie in einen Cheeseburger ja, reinzuballern, aber es war für mich auch zu, zu hart Röstaroma. Und halt oh. dieses ähm, mit dem Burger das war für mich ein wenig zu intensiv, dieses Malmige, wenn du es im, im Mund hast, dass du äh, das kam zu doll durchdringen. Wie gesagt, dieses Matschige vom Burger -Band. So, aber es ist für mich, um das auf den Punkt zu bringen, es ist äh, für mich Top 3 bisher von meinen besten Burgern. Ich würde sogar sagen, sogar die drei mit einem anderen mit 8,2 Punkten, ist es für mich Top 3 in meinem deutschen Ranking bisher. Ich, ich, bin, ich bin nicht zufrieden, ja. aber ich bin zufrieden. Wir haben eben, weil es, der Burger wurde so heftig hochgelobt, dass da musste man einfach die Sachen, die ja, ja, voll, begründen, muss. warum es Platz 1 war, weißt du? Man muss einfach sagen, es ist heftige Handwerkskunst. Also ich würde sagen, rein technisch ist es für mich eine 9,8. Ich wüsste nicht, was man besser machen kann. Mhm. so. Für meinen persönlichen Geschmack ist es eine glatte 9. Aber jetzt haben wir ja hier noch einen. Wir haben ja, noch einen. Wir können jetzt besser testen. Jetzt kommen die karamellisierten Zwiebeln. Das das ja. Den bringen wir ab morgen auf der Karte. Das ist ein wahnsinnig das muss man zu sagen. Ne? Das ist ein oberhammer guter Burger. Ja Leute, ich würde sagen, an der Stelle machen wir dann mal einen Cut, beenden das Video. Ich danke euch für die Empfehlung Sehr und gerne. den Zuschauern natürlich auch. Das war so ein, so ein Kombi-Ding. Danke dir auch fürs dabei sein, Lukas. Ja, ich danke dafür. Und dass dass ich dabei sein durfte, Sehr ja, gerne. Und ihr wisst Bescheid, die beiden guten Männer und Stovi inbegriffen und die guten Bieler, der, wird nicht dabei ist, gerne abonnieren. Wer will Beef und Lukas? Also ich bestehe beinahe drauf. Kommt in die Videobeschreibung. Ja, und dann sage ich bis zum nächsten Mal. Ja, bis zum nächsten Mal. mal. Bis zum Mal. Ja, ja, vielen Dank. Mal. Ciao, ciao.